Hi, wir sind heute am Campus Rüdli in der Manege. Bei mir ist Osman Tekin, der ist der Einrichtungsleiter. Ähm, was macht ihr hier in der Manege eigentlich? Halten, Gerne. Ja. Ähm, genau, wir sind ein Kinderjugendzentrum. Wir sind geöffnet von Montag bis Samstag zwischen 16 bis 21 Uhr. Äh, Schwerpunkt unserer Arbeit ist äh, Partizipation, das heißt, wir lassen sehr sehr viele Kinder mitbestimmen, welches Programm hier stattfindet. Wir haben ein eigenes Kinder- und Jugendparlament. Das heißt, wir haben hier Projekte wie zum Beispiel Menüwerkstatt, Fahrradwerkstatt, Elektromobilitätswerkstatt. Dann machen wir Theater mit den Kindern, versuchen jeden Freitag eine coole Ausflüge mit denen zu machen und versuchen halt äh, genau äh, den Nachmittag mit denen cool zu gestalten. Und eure Erfahrung, was äh, macht es mit Kindern, wenn sie zu Hause in Armut aufwachsen? Was sind die Hauptprobleme für diese Kinder? Ähm, Große Probleme sind halt äh, einmal die Wohnsituation. Wir merken halt ganz oft, dass äh, viele Kinder äh, sich ein Zimmer teilen müssen. Das heißt, es sind irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Geschwister, die dann wirklich in einem Zimmer leben müssen. Viele sind gerade von, äh, äh, von der Mieterhöhung irgendwie bedroht, die sie auch irgendwie die Wohnung verlassen müssen. Und äh, genau, das sind halt ganz große Schwierigkeiten gerade. Und äh, wir hoffen halt, also was unser Wunsch halt immer ist, wirklich, dass einfach Kids wirklich äh, die Möglichkeit haben, irgendwie auch ein eigenes Zimmer zu haben, was gerade auch bei der Wohnlage hier gerade wirklich auch ein bisschen utopisch ist, dass man aber da auf jeden Fall als Politik irgendwas machen muss in die Richtung. Das heißt Wohnsituation verbessern ist quasi eine äh, Hauptforderung, die ihr hättet. Habt ihr noch andere Forderungen an die Politik? Eine andere Forderung ist, dass wir halt immer wieder, also ich bin äh, einer, der irgendwie in, in, in einem Jugendzentrum aufgewachsen ist, der sehr viel Zeit da verbracht hat und weiß, wie wichtig die Arbeit in Kinder- und Jugendzentren sind, aber die sind halt wirklich marode, irgendwie, gerade was irgendwie die Häuser irgendwie angeht und die Finanzierung sind wirklich äh, sehr, sehr äh, wenig von den ganzen Häusern, äh, dass die Finanzierungen wirklich besser ausgestattet sind, die Häuser besser ausgestattet sind, mehr Pädagogen eingestellt werden in den Einrichtungen. Dann haben auch die Kids viel, viel mehr davon und man kann halt viel, viel coolere Sachen mit den Kids dann machen. Ja, super, vielen, vielen Dank.